Die Schweizerische Bundesbahnen SBB planen an 57 Bahnhöfen versteckte, das heißt kaum sichtbare Überwachungskameras mit Gesichtserkennung zu installieren, wie das Konsumentenmagazin k KTIP jüngst aufgedeckt hat. Gemäß dem Beschaffungsplan Kundenfrequenzmesssystem 2.0 soll der gläserne Passagier ungefragt die gewünschten Daten liefern, damit die SBB sein Kaufverhalten analysieren kann. Folge der Daten werden erfasst. Alter, Geschlecht, Größe, mitgeführtes Gepäck und Gegenstände wie Kinderwagen, Rollstuhl oder Velo. Welchen Weg Reisende durch den Bahnhof nehmen, welche Geschäfte besucht werden und wie viel Geld sie dort ausgeben. Wie lange sitzen die Gäste im Bahnhofscafé? Wohin geht die Reise und mit wem? Die Aufzählung ist nicht abschließend. Alle Daten sollen in eine Cloud des US IT-Giganten Microsoft gespeichert werden. Die Aufzeichnung der Kameras können unter anderem mit den Daten von Ladenkassen verknüpft werden. Zu welchem Zweck, fragt man sich? Ziel dieser Bespitzelung, die Abschöpfungsrate pro Passagier erhöhen, denn je höher der Umsatz der Geschäfte in den Bahnhöfen, desto höher die Miete, die diese an die SBB zahlen müssen. Dies gehe aus den Unterlagen der SBB hervor, die dem KTIP vorliegen. Die SBB würden ihren Lieferanten vorschreiben, dass Daten grundsätzlich anonymisiert erhoben werden müssen, um das Datenschutzgesetz einzuhalten. Allerdings stehe im Dokument, dass eine eindeutige Identifikation der Person Person ID während des gesamten Aufenthalts im Bahnhof erwünscht sei. Auf Nachfrage des K-Tipps habe die Pressestelle der SBB hingegen geäußert, es seien keinerlei Rückschlüsse auf einzelnen Personen möglich. Als erstes werden im September 2023 der Bahnhof Schaffhausen umgerüstet. Die Videoüberwachung der SBB hat in den vergangenen Jahren bereits massiv zugenommen. 2015 hatten die SBB in Zügen und Bahnhöfen 14.600 Kameras installiert. Aktuell seien es, gemäß eigenen Angaben, rund 2400 Videokameras an Bahnhöfen, Immobilien und weiteren Infrastrukturen und rund 22.300 Videokameras in Zügen. Selbstverständlich gehöre dies zum Sicherheitskonzept und zur Standardausrüstung im gesamten öffentlichen Verkehr. Was die SBB in Bahnhöfen planen, wird von Detailhändlern bereits praktiziert schreibt das Magazin K-Tip in ihrer Ausgabe vom 15. März 2023. Sie filmen Kunden auf Schritt und Tritt. Die Kameras analysieren jede Bewegung. Die Aufnahmen der Kameras ließen sich leicht mit Personendaten verknüpfen. Bei Aldi, Gob, Lidl und Mikro zum Beispiel sind solche Kameras schon im Einsatz. Sie sind jedoch nicht die einzigen im Detailhandel. Als Begründung dient wieder einmal die Kundensicherheit und um Straftaten aufzuklären. Dieselbe Begründung dient europaweit für die Installation von tausenden Überwachungskameras in Bahnhöfen, Zügen und öffentlichen Plätzen. Das mag durchaus positiv erscheinen. Fragt sich nur, ob diesem Überwachungsaktivismus Grenzen gesetzt werden? Oder führen uns die Kamerabespitzungsaktionen stetig einem Schritt näher zur Totalüberwachung nach chinesischem Vorbild? Bleiben wir wachsam und decken Überwachungspläne rechtzeitig auf. Denn wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Was denkst du über diese Entwicklung? Schreib uns deinen Kommentar, wir freuen uns darauf.